Hallo, ihr Lieben. Christian Hentschermeyer, Pateraport, Beziehungscoach, Diplom-Psychologe und so weiter und so fort. Äh, heute haben wir ja mal eine Mail mit so ein bisschen Triggerwarnung, sage ich ganz ehrlich, ähm, weil da ja wieder jemand meinen Ratschlägen nicht folgt, was natürlich, was ich verstehe, man ist liebessüchtig, man will das unbedingt weitermachen. Aber das ist einer der Hauptfehler, das wird euch auch jeder sagen, der sich in diesem Bereich länger arbeitet. Der Hauptfehler ist, ähm, ja dass man drin bleibt in Beziehungen, wenn man es nicht, nicht mehr sollte. So, ne? Oder in Affären oder in Dreiken. Und wie gesagt, ich, ich, das, das haben wir ja auch ganz viel beleuchtet hier. Ja, man ist liebessüchtig. Es fühlt sich ganz schwierig an. Und oft muss man sich vielleicht auch persönliche Unterstützung suchen vor Ort. Sodass, äh, ja klar, äh, Dynamiken kann man sich natürlich in meinen Kursen angucken, aber letztlich gilt es auch, wenn du nicht die Sachen machst, die in den Kursen stehen, geht es nicht voran und da kann man äh, so viel Mail schreiben, wie man will, ich verstehe das auch alles, wie gesagt, ähm, dann passiert immer das Gleiche so, ne, und äh, hier haben wir wieder so, einen, so jemand und äh, die hat schon mal eine Mail geschrieben und äh, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht, dass das jetzt irgendwie kritisch rüberkommt, will ja niemand kritisieren, nur einfach ähm, Verhalten A führt zu Konsequenz B, mehr will ich gar nicht hier demonstrieren und vielleicht erinnert euch noch dran, ich ähm, das war die Mail so mit ähm, sechs Positivpartys, also zehn Jahre Affäre kennengelernt im Swinger Club, ähm, war schon ein Dreieck, war gar nicht Single, ähm, ja und dann, wenn muss man jetzt, glaube ich, alles gar nicht durchgehen. Ewiges Hin und Her, fällt wieder auseinander, on, off, man kommt wieder, äh, also Affäre hat wieder aufgenommen, äh, trotzdem in einer anderen Beziehung und ähm, weiß ich nicht, versucht Freundschaft zu führen, was dann auch nicht klappt, weil man nicht befreundet ist. Und, ja. und ähm, diese äh, Zuschauerin hat jetzt eine ähm, zweite Mail geschrieben und ich habe natürlich gesagt: hey, das. War nicht zumindest, dass ich gesagt hätte, das ist einfach kein Zweck. Also Dreiecke, Hand, Dreiecke raus da äh, und was soll man dazu sagen, irgendwie so, ne? Und wenn du jemand äh, in solchen Umständen kennenlernst, dann ist das einfach keine sicheren Personen so, ne? Und das meine, kann man alles machen, wenn man auf Drama steht, aber und äh, genau, jetzt kommt die Nachfolgemail äh, betrifft toxische Person, unangemessene Kritik. Hallo, das ist die Fortsetzung der. Das war der Titel von dem Video, Freundschaft mit dem sex Partyman". Vielleicht verlinke ich das hier auch nochmal. Leider hatte ich ihn seitdem wieder zweimal getroffen. Ja, ich, kann ich die Mail schon beenden eigentlich, weil jetzt kommt nur Mist. Das weiß man einfach, weil diese toxischen Beziehungen funktionieren einfach immer gleich. Immer gleich, immer gleich. Das ist immer das fucking Gleiche, was da passiert. Es ist immer das Gleiche. Und du kannst tausendmal sagen, ich probiere es nochmal, ich presse es nochmal. Es ist eine fucking Liebessucht und man kann sich so oft treffen mit so jemandem, wie man will, wenn das so toxisch ist, es kommt immer nur Müll bei raus. Das ist, und deswegen ähm, kann ich, ist dieser Hauptratschlag, da rauszugehen, ist wieder nicht befolgt, so, ne? Also wie gesagt, das ist jetzt überhaupt nicht kritisch gemeint, das ist einfach A führt zu B. Also wenn du die Zigaretten nicht weglässt, kannst du nicht aufhören mit dem Rauch und so ist das einfach nur gemeint. Ne? Das er, ich gehe jetzt mal so kurz durch. Das erste Treffen war sehr nett, allerdings einen Tag lang, am nächsten Tag wurde ich wieder komplett ignoriert. Ja, das ist aber genau so. Das ist jeder fucking Kontakt, tut dann einfach nur weh, weil ihr kommt schon seit zehn Jahren, seit zehn fucking Jahren kommt ja nicht klar. Das wird auch im elften Jahr nicht funktionieren, auch nicht im zwölften, und nicht im 13. und nicht im vierzehnten, so. Das kann man einfach so sagen. Das, das, das ist einfach so, ne? Es ist, bedient halt dieses Drama und wie sehr man am Drama hängt, merkt man erst, wenn man kein Drama mehr hat im Leben, dass man merkt: Oh, fucking, ist alles so still hier. Ist natürlich trotzdem besser als das Drama. Aber man, man ist einfach drama addicted diese ganzen Hormone und wie gesagt, wenn ihr das äh, mit Bordmitteln nicht äh, in den Griff bekommt, ja, dann muss man halt den Einsatz erhöhen und äh, wie gesagt, sich davor auch mal Hilfe holen weil finde es keine Option, da irgendwie drin zu bleiben. So, ne? Aber gut, gehen wir mal weiter durch. Äh, ein paar Tage später rief er mich mitten in der Nacht an. Ich ging nämlich ans Telefon, 50 Anrufe. Holz äh, sich dann am nächsten Tag sich bei mir aus, dass seine neue Freundin oder Partnerin um sein Geld brachte. Also wieder Dreieck. Ich, ich weiß gar nicht, was, du noch. Ich, Leute, ich weiß wirklich, was ich dazu noch sagen soll. Ihr könnt mir. 100 Mal schreiben, 200 Mal schreiben, ich werde immer das fucking Gleiche sagen. Es, es ist für mich immer auch so, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Es ist ein Drecksdreieck. Toxisch hoch 10. Ich weiß nicht mehr, ich weiß, Leute, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, ich weiß es nicht, wirklich. So, zweite Treffen, das, das ich habe, gesagt, aber trotzdem kam es zu einem kompletten Eklat. Er kritisiert mich die ganze Zeit. Ja, es ist einfach fucking toxisch. Ich kann da auch nicht mehr zu sagen. Das ist... Wenn dir jemand die ganze Zeit in die Fresse schlägt, so, ne, was willst, ja, du kann man jetzt drüber nachdenken, warum macht er das, oder du kannst überlegen, warum gehe ich immer wieder zu ihm hin, wenn ich weiß, er schlägt mir jedes verfickte Mal, sorry, dass ich mich so aufrege, schlägt mir dieser Typ wieder, ähm, übertragen sie den in die Fresse, was will man da noch verstehen irgendwann, außer, warum gehe ich da mal wieder hin? So ne, Das ist natürlich schon eine wichtige Frage zu verstehen. So ne, Das hat er natürlich häufig, dass man in der Kindheit schon Übergriffe erlebt hat oder einfach schlechte Kindheit hatte, was weiß ich. Ähm so, also kam wieder zu mir klar. Er ihn in der Wohnung, das hat er nicht gemacht. äh hatte ich jetzt, wir niemand Antriggern. Es kam dann auch ein bisschen zu Übergrifflichkeiten. Äh, was irgendwie Angst gehabt. Ähm, zum Glück ist aber nichts Größeres passiert. Am nächsten Tag rief er abermals an, dass ich ihn misshandelt hätte, obwohl er ja was gemacht hat. Ähm, oder warte mal, ich mal gerade mal gucken also ja, beide müssen gerangelt, sich hier so. Ja, das passiert halt in dieser Beziehung. Deswegen soll man ja rausgehen, so, ne? Äh, und ich verstehe auch, dass es mehr von ihm ausgeht. Aber wie gesagt, du beteiligst dich an dieser Beziehung, so, ne? Äh, gut, dann gucke ich doch noch mal rein. Also letzten Endes kann ich auch verstehen, dass du ihn da jetzt auf der Wohnung schieben wolltest, weil er einfach nicht gegangen ist. Aber das, das sind halt diese, diese das ist auch manchmal müßig zu gucken, wer hat jetzt genau was gemacht. Das ist einfach toxisch, ne? Äh, so, am nächsten Tag rief er wieder an. Also, ich hätte ihn misshandelt. Rief immer wieder an. Ähm, ich traf ihn trotzdem nicht mehr, obwohl er es unbedingt wollte. Jetzt will es er nicht mehr. Und dann, wenn... Also du willst es jetzt nicht mehr. Wenn er es nicht mehr will, dann willst du es wieder. Das dreht euch da im Kreis, so, ne? Außerdem ist es immer noch ein scheiß Dreieck. Ich weiß... <lacht> Und die ganze Zeit schon, glaube ich, oder meistens so, ne? Seit dem letzten Wochenende habe ich seine Nummer blockiert, <lacht> äh, setzt Leute in mein Festnetztelefon. Telefon. Was für ein scheiß Drama. Ich ging dann wieder ans Handy, äh, dann hat er dich wieder kritisiert, deine Haarfarbe schlecht, du siehst, äh, das schaut scheiße aus. Ja, was, <lacht> ich weiß, Leute? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach eine Scheißbeziehung. Und er tut hier nicht gut. Also, das können wir jetzt gerne alles analysieren, was er alles nicht gut tut, aber das, das weißt du eigentlich. Du kannst nur überlegen, warum gehe ich immer wieder zurück, warum gehe ich immer wieder zurück? Und irgendwann meine ich, ähm, gesagt, wenn du soweit bist, musst du mal an den Punkt kommen zu sagen, ich darf einfach nicht mehr interagieren mit diesen Menschen, fertig, ne? egal wie schwer mir das fällt, ich darf es nicht mehr tun, ja, das reißt mich in den Abgrund. Ne? Äh, klar, das ist nicht schlecht, nur wenn du was änderst, dann bist du eine Partnerin, ja wie gesagt, ihr seid seit 10 Jahren glaube ich nicht zusammen, ihr werdet auch in 11, 12, 13, 20 Jahren nicht zusammen sein, ne? Äh, außer mal 5 Minuten, seit 14 Tagen rief er mich an, immer dasselbe, Hast äh, ja, weitere Kritik, muss man gar nicht alles lesen. Ähm, wenn ich etwas sagen wollte, wechselt er das Thema, ich kann mich nicht sofort, dann legt er auf. Das war für mich auch der Grund, dass sich die Nummer blockiert hat. Was soll das? Ja, die Frage ist, was soll das, dass du ihn immer wieder triffst? Ne? Ich sehe ja trotzdem, dass er anruft. Heute nach dem 60. Anruf ging ich kurz ran. Ja, ich meine, ihr seid beide außer völlig außer Mitte. Vermutlich tut euch beiden nicht gut, was ihr da macht. Und nochmal, ihr seid einfach, jetzt ohne auch zu gucken, wer was macht, ihr seid nicht kompatibel, ihr seid nicht kompatibel, seid nicht kompatibel, tut euch nicht gut, es ist fucking toxisch, hör auf, diesen Mann zu treffen. Da, das ist, ich, mehr kann man da nicht so sagen. So, ne? Und du bist ja stellvertretend für ganz viele auch, wie gesagt, äh, ich habe aber auch viel zu lange drin in solchen Sachen früher. Und äh, ja, ich ich, ich, ich, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, man redet immer mit seinen Freunden und sagt, warum hat sie mich wieder jetzt vier Wochen nicht angerufen? Warum will sie mich nicht sehen? Warum? Ja, weil es einfach fucking nicht passt, weil es einfach eine Irrsinnsbeziehung ist. Das wollen auch die Freunde irgendwann nicht mehr hören und weil man kann irgendwann nichts mehr dazu sagen, außer es passt einfach nicht. Es passt nicht, es passt nicht, es passt nicht. Es passt nicht. Jedes Bemühen ist sinnlos. Und ja, ähm, dann meinte er, du kommst heute vorbei, top gestylt und beweise, dass ich dir etwas wert bin, wenn du mit mir reden willst. Nicht am Telefon, sondern nur persönlich. Du kannst mit mir reden im Bett, beim Kuscheln oder beim Massieren. Ich <lacht> Leute, ehrlich. Ja, also siehst du auch, worum geht ihr? Seid wahrscheinlich beide irgendwo, weiß ich nicht, sexsüchtig oder liebessüchtig zueinander auf eine verschiedene Art. Das haben wir auch schon alles beleuchtet hier. Äh, er kommt nicht von dir los, du kommst nicht von ihm los. Äh, ja, sei du die Schlaue und beende das endlich. ne? Und klar, es geht wieder, wie immer, in diesen Beziehungen nicht gut genug sein. Das kannst du wieder daraus schließen. Ja, ich habe schon mal ein Thema mit Vielleicht mit Selbstwert, dass ich mich nicht gut genug fühle. Und ja, dann geh es gerne an. Aber das ist der erste Schritt, der allererste Schritt, Gut, davor gibt es manchmal auch Schritte, dass man da hinkommt, aber der erste richtige Schritt ist, sich rauszunehmen aus toxischen Umgebungen. Selbst wenn man selber ein bisschen mitgemacht hat, das spielt keine Rolle, weil ja, toxische Beziehungen destabilisieren dann selber auch. Vielleicht macht man, baut man auch scheiße. Vielleicht der eine mehr als der andere. Meinetwegen kann man auch erstmal sagen, nur der andere baut scheiße und ich habe gar nichts gemacht. Das ist mir völlig wurscht. Raus, raus, raus, raus, raus. Alles andere ist verschwendete Zeit, ne? Verschwendete Lebenszeit und klar, ich meine, trotzdem ist es dein Arschengel und macht dich dieser Mensch bewusster und bringt dich weiter. Aber jede Sekunde ist da zu viel irgendwie, ne? Und du siehst ja, geht. es geht es nur darum, dass er dich wieder hat, sonst nix, <lacht> dass du wieder, wieder toxischen Sex-Positive-Sex haben könnt. Und <lacht> ich will dazu sagen. Es ist dein Leben, musst du wissen, wenn du immer also, mein, Letztlich ist es dein Leben, wenn du sagst, du willst ihn immer weiter treffen, kannst du mir meinetwegen auch in zwei Wochen, in vier Wochen, in acht Wochen eine Mail schreiben, es wird immer das Gleiche sein. Es wird immer das Gleiche sein. Du machst es so lange, wie du meinst. Ne? so, was ich an dem Verhalten dieser Person einfach nicht verstehe, es gibt da nichts zu verstehen. Das ist einfach toxisch. Es ist, <lacht> es ist egal. Also es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aus toxischen Beziehungen rauszukommen, nicht mehr zu versuchen, das zu verstehen. Dieses Verstehen wollen, also das haben wir auch schon so oft thematisiert hier, hält einen drin. Man muss aufhören zu versuchen, das zu verstehen. Ja, es ist Irrsinn. Es ist aber genauso, kann man sagen, es ist nicht wirklich konstruktiv und logisch durchdacht, immer wieder den zu treffen. Das kann man auch sagen, so, ne? Vielleicht würden deine Freunde sagen, warum triffst du ihn immer wieder? Warum? Warum? Warum? Ja. Also man versteht die Sachen häufig, mit viel Abstand versteht man häufig alles. Also du wirst schon Antworten kriegen, aber nicht solange man so liebessüchtig ist, finden man keine Antworten, ne? Also, was ich an dem Verhalten dieser Person einfach nicht verstehe, diese penetranz, ständige Anrufe, das Nicht-Verstehen, dass man blockiert ist. Also, was ich nicht verstehe, dass man äh, verstehen kann, dass man blockiert ist. Oder er kann nicht, dass er nicht verstehen kann, dass man blockiert ist, wenn ich mit dem normal reden will, ist er am Telefon nicht in der Lage kommt nur mit Forderungen und Erpressung. Ja, wie gesagt, die Frage ist immer, warum... ist nicht Die, die Frage ist nicht, warum er so ist, weil, weil da kannst du eh nichts dran machen. Das ist akademisch interessante Frage, aber wie gesagt, das hält einen total intoxik ist immer wieder das verstehen wollen. Man muss es loslassen, muss es loslassen. Ne? Und äh, ja, einfach nur zu überlegen, warum will ich den verdammt doch bei mal wieder treffen, ne? wenn es immer wieder furchtbar ist. Das ist, wie gesagt, ist wie mit Drogen so. Ne? Ähm, ich persönlich halte mich weder für ungepflegt, noch sind meine Haare so schlecht. Oh Gott, das ist, das ist, das ist, toxische Beziehungen sind Selbstwertcrasher. Ich bin sicher, dass mit dir überhaupt nichts nicht in Ordnung ist oder andersrum sagt alles ist mit dir in Ordnung, nur diese Beziehung ist nicht in Ordnung. Ne? Und äh, diese Beziehung ist ein Aufschrei, dass du bewusster wirst, dass du siehst, hey, mit mir ist alles in Ordnung, deswegen, ähm, dass du dir sagst, mit dir ist alles in Ordnung, dann muss ich mir das auch von außen nicht mehr anhören, dass mit mir nicht alles in Ordnung ist, sondern kann mir in Zukunft mal anhören, mit mir ist alles in Ordnung, auch von außen. So, aber das geht erst, wenn du das loslässt. ne es ist mir unverständlich, was mit so, jemand, mit so jemandem Verhalten bezwecken will. Ja, also er, du spielst dein Liebeschipmuster muster aus, er spielt dein Liebeschip, sein Liebeschipmuster muster aus. Also sein Liebeschipp-Muster ist, ja, runterputzen, so ein egozentrisches Muster, äh, runterputzen. Ähm, ja, wahrscheinlich, weil er sich selber innerlich runterputzt, putzt er dich jetzt runter. Aber es, wie gesagt, ich will da gar keine Energie drauf geben, was mit ihm ist. Er tut dir einfach nicht gut, fertig. Ja, ist das so eine total kranke Inselstrategie? Puh. Dieser Mensch tut hier nicht gut, treffe ihn nicht wieder. Ganz gut gemeinter Ratschlag und der Einzige, den ich dir an diesem Punkt hier geben kann. Alles andere wird sich dann finden, ganz bestimmt. Wie gesagt, sonst, ähm, wenn man so gar nicht rauskommt, manchmal braucht man einfach jemanden, mit dem man vor Ort da mal reden kann, was für dich da auch immer... Stimmig ist. Ähm, und ja, aber es wird dir nicht besser gehen, bevor du nicht aufhörst, den zu daten, denke ich. Und ich weiß, dass es nach zehn Jahren echt schwierig ist. Es ne? ist wie, eigentlich ist es wie zehn Jahre in den Droge nehmen so und es ist hart, aber ich weiß keinen anderen wie ich. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Und danke fürs Schreiben.